Ja, kannst du ans Anschreien am äh, Montag, die elfte äh, Folge. Äh, jetzt wird ja auch noch gerade die Fahne gehisst. So, jetzt müsste ich eigentlich hier so stehen, äh, aber <lacht> das gibt Hessel. Äh, ja, wir haben den 21.10.2013 äh, und äh, was war heute äh, 1969? Wer weiß es, wer weiß es. Also jetzt äh, neben freier Liebe und äh, öffentlicher LSD-Konsum. Richtig, Willy Brandt ist Kanzler geworden äh, heute im Jahre äh, 1969. Und äh, was war nochmal das große Mission Statement von der Kanzlerschaft von Willy Brandt? Richtig, mehr Demokratie wagen. Und das ist jetzt ja genau das, was wir uns äh, von da hinten, äh, von der neuen äh, sozusagen Koalition, von der neuen Kanzlerin oder der alten Kanzlerin mit ihrem neuen äh, Juniorpartner sozusagen wünschen, mehr Demokratie. Und was ist mehr Demokratie wahr? Man könnte ja sagen, also so eine Regierung äh, ist ja Service Provider und äh, wir haben ja sozusagen eine Kundenzufriedenheitsumfrage gemacht bei der Bundestagswahl. Und euer Kreuz war sozusagen das Kreuz bei der Bundestag äh, war eure Zufriedenheit. Und äh, ja, sehen wir ja, womit äh, man so zufrieden ist. Und das Tolle, wenn mehr äh, sozusagen Demokratie gewagt wird, dann könnt ihr häufiger eure Kundenzufriedenheitsumfrage mit einem Kreuz äh, sozusagen bestimmen. Und dann ist es das Vorteil von euch, sozusagen mehr Mitbestimmung zu haben. Mitbestimmung. Weißt du, du wirst gefragt. Du. Ja, also sozusagen wie so eine Art Bürgerliquid. Ob das kommen wird? Lassen wir uns überraschen. Das ist sozusagen die Mission äh, dieses äh, Kanzleramts. Äh Mitbestimmung wird es. Also, mehr Demokratie wagen äh, an diesem historischen Tag heute. Äh, danke Willy Brandt. Äh, ich glaube, äh, du hast es wirklich äh, gemacht. Äh, deine Partei, die könnte jetzt ja sozusagen mal an ihren Roots, weißt du, so an den Wurzeln, könnten sie ja sozusagen nochmal schnüffeln und sagen, äh, ja, wofür standen wir denn mal und jetzt äh, könntet ihr das noch in eure Koalitionsverhandlungen mit einbringen. Bin ich mal gespannt. Parallel dazu findet heute in Brüssel äh, die nächste Abstimmung zur äh, Datenschutzgrundverordnung statt. Ähm, was dort rauskommen wird, äh, wird spannend sein. Es gibt ja schon einzige äh, Vorentwürfe, die geleakt worden sind. Unter anderem 5% äh, des weltweiten Konzerns. Umsatzes als Strafe für Firmen äh, bei Datenschutzverstößen. Und da kann ich nur eins sagen, äh, egal was man über die anderen Sachen denkt, äh, wie zum Beispiel, dass da so unbestimmte Gref Rechtsbegriffe oft drin sind, die eigentlich dem Datenschutz nicht mehr Klarheit geben, sondern eher wieder zum Rudern führen, äh, ist sowas wie 5% mehr Strafe, äh, das ist Geld, äh, das verstehen alle äh, und äh, viel Strafe wirkt. Also äh, darum... Bin ich mal gespannt, äh, inwieweit das wirklich so durchkommt, äh, weil äh, da sehe ich dann schon die ganzen Risikoabteilungen in allen Firmen so, was heißt denn das? Ja, äh, kann sich jedes DAX-Konzern dann selber überlegen, wie viel äh, 5% vom weltweiten Konzernumsatz das ist. Und äh, damit wurde den Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall ein gewisser Hebel in die Hand gegeben. Äh, da bin ich gespannt, was rauskommt. Dazu gibt es ein Update dann nächste Woche und äh, wir sehen uns. Keep on fighting. Äh, ne? Ihr wisst was.